Yo Leute, was geht ab? Wir spielen heute mal wieder äh, Roblox Store. Äh ich gucke die ganze Zeit Roblox Stores Videos, deswegen denke ich gerade Roblox Stores. Aber wir spielen heute mal wieder Blockfruits. Ich hatte ein Video hochladen äh, eigentlich schon, aber das ging ja nicht auf YouTube dann am Ende. Deswegen ja, wir spielen heute äh, mal wieder Blockfruits. So, jetzt geht's weiter. Genau, wir spielen heute mal wieder äh, Blocks Fruits. Und wir sind hier schon gespannt. Wenn wir hier schon gespannt sind, dann will ich doch auch erstmal schön hier eine neue Food holen. wenn der Ben schon ne? ne? Hm. Mm. Trail Complete. Um Store. Ja, wir gehen, ich äh, geh mal zur Hauptinsel, also nach Hause, in Marine Fortress, da werde ich erstmal ein King besiegen, weil ich, weil ich Bock habe, so, hier wo ist die Quest für den King Boss King, also für mich ich hier meine Quest, Funny. so. Der, confirm, okay, let's, who are you? Oh, bist du zu Hause? Nee, du bist nicht zu Hause. Toll. Dann warten wir. Digga, immer diese Leute, die einfach nur mich targeten. Ich meine, so, ja, gut, können die machen, ne? aber why why why why why tell me tell me like like actually tell me wa warum willst du mich killen so warum ja jetzt denkt er sich so mm, ja blöd ne ist er er was ist er ich nehme wieder nicht so. auf. ich kill jetzt hier diesen boss let's go so boss killing montage Let's <laughs> get bye dog da da da da, -da -ba, -ba, -ba, ba hey <laughs> <laughs> <laughs> hoch ho ho ho hoch ho, ho, ho. ja. War ja hoch da schon davor, aber jetzt. Es wird armer, armer und Armer und Armer und Armer und Armer und Armer und Armer. Ich muss den jetzt killen, sonst bin ich am Ende. So und jetzt. Stop. Strap. Strap. Geh hoch, Junge. Ich bin hier oben safe. Nehme ich an. Wo ist er? Oder ist er? direkt dort. Direkt dort. Okay, ähm okay, habe ihn getroffen. Das heißt, er wird jetzt hier rauskommen wollen. Oh. Warte, ich okay. gehe. Junge, mach doch nicht gleich 20.000 Kilometer weit. Was ist er eigentlich jetzt? Da. Ich muss weg. Wo ist sea, er? Egal wo er ist, ich muss weg. Ich bin am Sterben. irgendwo hier. Hier, hier, hier. Dort hinten. Okay, dort hinten. Nein, Kind, ihn doch bitte nicht. Ich brauche ihn. Ohne ihn kann ich meine Quest nicht machen. Und wenn ich meine Quest nicht mache, bekomme ich kein Money. Und ich brauche Money. weil mit dem Money und mit dem... Äh, äh, ich hab's trotzdem gemacht. So, okay. So, dann level ich mal wieder ab. Zack, zack. Ja, schön. Okay. So, so da wir den ja schon einmal gekillt haben, werde ich den jetzt noch mal zweimal killen. Wir sehen uns gleich. Einmal besiegt. I'm not about it a movie. Movie. <laughs> <laughs> that money It's hard. It's hard. It's hard. It's hard. It's hard. It's hard. It's hard. It's hard. It's hard. I feel something so wrong What do I know? Immer wenn ich E drücke, also den Pause-Button bei mir, der, der funktioniert einfach irgendwie nicht. Ich verstehe es nicht. Also manchmal geht er, manchmal macht er gar nichts, und manchmal... Da passiert einfach nichts, halt wirklich nichts. Und manchmal ist es einfach nur ein Bug. Also ganz komisch. Aber jetzt nehme ich ja wieder auf. Das heißt, wenn ich jetzt E drücke, sollte ich wieder end aufnehmen, also pausieren. Ja, diesmal hat es geklappt. Mal gucken nochmal. So, er ist endlich mal wieder da der der in Klammern der und wir werden ihn jetzt besiegen so jetzt habe ich ihn gleich hier oben muss er sein und dann habe ich ihn endlich mal wieder besiegt und es ist ein zweites Mal vollbracht, yes sir. Ähm, ja, gut. Ich habe pausiert, aber naja, gut. Dann äh, gehe ich jetzt ganz kurz ne Blocks fuß tun und dann. Dann, dann, dann, dann, dann, dann bin ich das Video. Ist pausiert. Ich war so lustig, ich bin 20 Jahre hier rumgefahren, weil von dort hinten komme ich und dann fährt man hier lang und fährt dann geradewegs hier rein. Und ich bin da 20 Mal vorbeigefahren, lol. So, und jetzt hole ich mir eine Food. Was hole ich mir? Ich hole mir. Ja. Ich muss wieder eine Stunde warten. Gut, dann holen wir uns im nächsten.